Einer ist auf die sensationelle Idee gekommen, ja. Tauziehen zu veranstalten. Hatten wir hatten doch schon Knoten gemacht, keine Ahnung, wie in der Scheiß. Stoppa, stoppa, stoppa! Einer von uns beiden muss ihn jetzt wegziehen. Ja, ich muss auch. Ich hab Termine. <lacht> Na, wenn wir hier stehen, doch guck mal da hoch. Seht ihr das? Oh. Das ihr ja dieses Hillclimbrennen in ja. Österreich. <lacht> Ich bin dabei, also. Du willst jetzt nicht Hillclimb fahren? Ja doch, ich fahre jetzt Hillclimb. Okay. Aufpassen. Na gut. Ich Hallo, willkommen zu Jackass, Episode 5. Jackass, <lacht> <lacht> Sieger fängt an, extra Helm, Cross-Helm brauchen wir bei sowas, ist der ja Cross. <lacht> so, und jetzt werdet ihr mal sehen, was so ein Solo-Mofa überhaupt schafft. Ist ein Handy dabei für Notruf, wenn es ist? Jo. Naja, so. so. aber... War schön, dich gekannt zu haben, Holger. Jo. Achtung! Wie war das, wenn einer vor unfallt? ihn einfach zurück. So. so. Achtung! Achtung! Ein Deckel! So, der ist offen. Jetzt zu. Rex Kramer, der Gefahrensucher. Er liebt die Gefahr. Er sucht die Gefahr. Er riecht die Gefahr. So, jetzt wird's lebensgefährlich. Achtung! Liebe Striebe! Eins, zwei, drei! Männer wie er sind. ja vom Aussterben bedroht. Ja. Ja. Ja. Tja, das war ja dann wohl für den Arsch. Der Startpunkt ist zwischen den Bäumen. Du, du darfst nicht mehr Anlauf haben. Ich weiß. Also, fahr hin. Garelli wird das eh besser machen. Ja, mach mal. Glaube ich nicht. Da hat wohl einer Blut geleckt, würde ich sagen. Kommt der nächste Wahnsinnige. Jetzt kommt Evil Knievel. Heus, ready! Na dann! ay Exakt gleich! Gibt's ja nicht! Exakt gleich, aber mit dem einzigen Unterschied, dass dir deine Möhre mal mit Anlauf abgesoffen ist, wach? Oder hast du den Knopf gedrückt? Das geht von ganz alleine wieder an. Ah, Start-Stopp-Automatik, verstehe. Ha! Sehr cool. So, empfehlen noch das dritte: Die Vesperia. Ich glaube, die kommt gar nicht mal am Berganfang hoch. Oh, ja, Bernhard? Ja. Ich weiß man, ob ich jeden Scheiß mitmachen muss, oder? <lacht> <lacht> Wie ist denn Bist du krankenversichert? Und bist du krankenversichert? <lacht> es hey, war schön, dich kennengelernt zu haben. ja. Leb wohl. Mach's gut. Du mich auch. <lacht> ja, mach mal deinen Helm zu besser, weißt du? Nicht, dass, wenn so, du da ja. mit, dem, hart mit dem Kopf oh. aufschlägst, dann da hinten, weißt du. So, ja, so. das ist auch cool, ne? Auch nix. So, Aber jetzt mach los, ne? Ich würde sagen, ob ich am weitesten gekommen bin von allen, oder? <lacht> ich würde sagen, das ist tatsächlich zwei Meter weiter. Ja. So sehen Sieger aus. <lacht> er ist am weitesten gekommen mit dem beschissensten Mofa. Das glaube ich nicht, ne? Hast du gesehen, wie das geht? Ja, er die hat diese willst Kilo? Das spielt doch überhaupt nichts. Ja, natürlich ja, spielt das, ja. ja, das, das, ja, das eine Rolle. Natürlich. Nicht. Du wiegst 50 Kilo oder was? Ah. Wir wegen ja. beide 120. Das ist bei wow. Unterschied, ne? Wow. Komm, so, Scheiße, ne? Ja, scheiße, ne? Die gibt's ja nicht. Die gibt's einen ersten und zwei zweite Plätze. Leute, das ist ganz klar ein Gewichtsthema. das oh, ist ich auch. Guck <lacht> mal, hier ist nichts dran, ne? Ja klar, der wiegt nichts Okay, aber trotzdem hat er den ersten Platz gemacht und wir müssen uns den zweiten teilen. Wir waren ziemlich gleich das auf. Wir waren ja. gleich, ja. Okay. Ja. ja. Okay. Aber ein, einen Platz hast du zumindest, Jippie. ne? Jippie! <lacht> so, oh, es oh, ist das gemütlich hier in dem Stuhl, oder? Schon gut. Ich finde die Stühle super. Die sind toll, gell? Oh. Und Bernhard, wie gefällt dir dein Langstuhl? Und wie gefällt dir dein Stuhl? Scheiße, Alter. Au, <lacht> <lacht> also, er hat überhaupt gesagt, dass... ist eine Berührung ich ich und ich fordere dich raus hier zum Duell. Was? Zum Duell. Den Handschuh hinschmeißen, pass auf. <lacht> oh Gott, oh Gott. Alter, oh hey. das wird ins Auge gehen. Oh, ey, hey, Leute, wollt ihr das eigentlich nicht klären, wie Männer? Ja, doch. Wie hey, Männer. Männer. Naja, so wie die alten Ritter. Die haben sie Ein Duell auf, zum Pferde, äh, zum Hofa. Fällt mir gerade so ein. Die Ritter haben das für Hofa gemacht. Hier Nein, einen. mit Pferden, aber Ach wir so. haben keine Pferde. Warum haben wir keine Pferde? Wir haben Pferdestärken. Ah, ja, stimmt. Wir können es mit den Hofas machen. Ja. Äh. ja. das ist eigentlich keine blöde Idee, gell? Gut, dann machen wir das. Bitte hören wir auf mit den Hofa Spaß, beim sitzen. Hey, sag mal. <lacht> ah, <na? lacht> Wenn du den nicht brauchst, das wäre für meine Füße ganz gut. <lacht> Warte mal, ich hab da einen Kasten Ey, sag mal, geht's eigentlich noch, oder was? Prost, Männer. Oh Der schläft schon wieder raus. Ne? Das keine Ahnung.